Gut, mach schon und sag es. Was sagst dass wir morgen sowieso sterben, also sollten wir jetzt Sex haben. Nachdem ich gerade gesehen habe, wie ein Tiger ermordet wurde? Nichts für Ungut, Lana, aber ich bin nicht in der Stimmung. Ich meine, wenn du willst, schaue ich dir beim Masturbieren zu, aber ich sag dir jetzt schon eins: ich tu es nur halbherzig. Ich bin in Gedanken bei der Tigerfamilie. Na komm, mach schon. Ich meine, leg los.